So, wir sind direkt beim Video Nummer 2 mit Dejan. Wer das erste Video noch nicht gesehen hat, am besten hier oben klicken oder auf Abonnieren klicken oder sonst irgendwie gucken, welche anderen Videos von uns gibt es schon zum Thema Gaming mit Dejan. Wir sprechen in diesem Video jetzt ein bisschen über andere Themen und wir fangen direkt mit folgendem an. Du warst vor kurzem auf der Gamescon und hast ein bisschen mal geguckt, was kommt auf uns zu, was sind die Trends im Gaming-Bereich? Athema. Ja, natürlich gibt es unglaublich viel äh, auf der Gamescom auch zu sehen und äh, unglaublich viele neue, aber auch alte Sachen. Also, ein Trend ist definitiv, dass viele Spiele quasi wieder aufgebreitet werden, also, es werden Remakes gemacht von alten Spielen oder auch Remasters, also quasi nochmal aufgehübscht mit äh, besseren Grafiken und so weiter und ähm, da ist zum Beispiel Link's Awakening, ist ein Spiel, was ich in meiner Kindheit auf dem alten Game Boy gespielt habe, irgendwie in den 90er Jahren, das gibt's jetzt neu für die Switch und äh, das freut äh, mich jetzt auch natürlich auch und das ist ein Trend, Darüber hinaus kann man natürlich sagen, zum einen hat man die ganz großen Blockbuster Spiele, die auch so auf Langlebigkeit aus sind, wo man versucht, Games as a Service, also so möglichst äh, über lange Zeitraum, die Spieler zu binden, ähm, zu bauen. Die sind sehr teuer, die sind sehr auf in der Produktion. Deswegen gibt es auch viel weniger von diesen großen, großen Spielen. Mhm. Was ich persönlich aber ganz toll finde, gleichzeitig haben sich sehr, sehr viele Indie-Firmen, also kleine Studios quasi äh, aufgebaut. Und da gibt es eine unglaublich kreative Szene, die sehr, sehr tolle kleine Spiele macht und da kann man sich auf der Gamescom an nicht sehen. Also es gibt die Indie-Booth-Arena, wo man dann einfach diese ganzen kleinen Spiele ausprobieren kann. Und da kann man auch die, mit den Entwicklern direkt reden und so weiter. Und das ist eine ganz tolle Sache. Also einen Besuch auf jeden Fall wert. Auf der Gamescom sind ja bestimmt auch also sind viele Gamer. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, dass Leute, die viel zocken, auch manche Sachen besser können als Leute, die nicht so viel zocken. Was hat man denn für Vorteile, wenn man viel spielt? Oder wenn man überhaupt äh, Games macht? Ähm, ja, zum einen äh, natürlich ist Games, wie gesagt, auch ein sehr soziales Medium. Also man ist dadurch, kann auch Freunde gewinnen, kann ähm, Freundschaften auch festigen. Also man kann, gibt gemeinsame Spielen, macht natürlich sehr viel aus. Und man muss natürlich auch mit Frust umgehen können, wobei man da auch einschränken muss. Viele Games schaffen es auch, diesen Frust zu vermeiden. Also es gibt viele Spiele, auch so gerade Handy-Games, also die versuchen, jeglichen Frust quasi aus dem Spiel rauszunehmen. Ähm, insofern ist es jetzt nicht grundsätzlich so, dass Gamer frustresistenter sind. Aber es gibt durchaus Spiele, wo man auch sage ich mal, für seine Erfolge auch arbeiten muss und da mhm. gibt es äh, gerade in letzter Zeit wieder den Trend, auch schwerere Spiele zu machen, auch mhm. gerade im Plattformer-Jump-and-Run-Bereich und sowas, dass man auch Herausforderungen hat und diese auch meistern kann mhm. und natürlich bieten die sowohl quasi Reaktionsspiele äh, an, als auch Denkspiele, Puzzles, Strategien, die man entwickeln kann, also auch dieses abstrakte Denken kann man bei Spielen lernen und auch Lernen an sich ist auch so ein äh, Punkt. Man kann natürlich auch inhaltlich sehr viel durch Spiele lernen. Also ich persönlich bin ähm, ja, mit verschiedenen Spielen groß geworden. Civilization ist äh, ein Spiel, was ich seit den 90ern irgendwie gespielt habe sehr viel über Politik gelernt habe oder mhm. wie halt auch Weltpolitik funktioniert, auch historisch, wie sich die Menschheit entwickelt hat und solche mhm. Sachen. Habe ich mehr aus solchen Spielen gelernt tatsächlich als später in der Schule. Ja, Ja, das geht mir genauso. Ich habe früher nämlich auch noch ein bisschen mehr gespielt und habe da immer die Anno-Spiele mhm. gespielt. Und ja. daher wusste ich dann, ah, wofür braucht man eigentlich Erz? Wie funktioniert das alles? Worauf muss man achten? Hat mir in der ein oder anderen Erdkundearbeit geholfen, <lacht> muss ich sagen. Gibt noch andere Spiele? bei denen man so irgendwie einen Lerneffekt hat, der jetzt gar nicht unbedingt irgendwie für die, Sch für die Schule was bringen muss, sondern wo ich vielleicht selber irgendwie ein neues Verständnis oder so bekomme. Kennst du da welche? Kannst du welche F also das empfehlen? Grundsätzlich unabhängig vom Spiel die Sprache. Also äh, damals, als ich gespielt habe, gab es viele Spiele nur auf Englisch. Heute sind nach wie vor viele Spiele auf Englisch besser. Also sei es in der Sprachausgabe, sei es in der, es ähm, macht Sprachspiele im Original zu spielen, genauso wie auch bei Serien oder Filmen, weil mal auch einen Film im original anschauen kann. Und dadurch kann man die Sprache sehr gut lernen und auch bei Multiplayer-Spielen muss man natürlich kommunizieren. Und da, das ist auch so eine Sache, völlig unabhängig vom Spiel, kann man das sich aneignen. Mhm. Natürlich was bei den ganzen 3D-Spielen einherkommt. Also Minecraft ist da ein gutes Beispiel, das räumliche Vorstellungsvermögen. Also mhm. dass ich mir einfach sagen kann, ich zeichne mal irgendwie eine Burg und wie setze ich die dann jetzt in dreidimensional um? so also, mhm. Wie muss ich das machen? also Das ist auch was, was Spiele durchaus äh, quasi mitbringen und wo man sehr viel lernen kann. Cool. Und es gibt so ernstere Themen, die auch in, in Spielen behandelt werden. Ich kenne das Spiel Sea of Solitude, wo es auch mhm. darum geht, rauszufinden, was heißt es eigentlich eine Depression zu haben. Ähm, kennst du da noch andere, die uns wirklich so ganz, ganz wichtige und ernste Themen mhm. näher bringen? Also, gerade emotionale Themen, ähm, natürlich. Also, das Spiel Gris, äh, quasi, ist im Endeffekt auch eine sehr künstlerische Annäherung an das Thema Depression und, äh, zeigt auch verschiedene Phasen, ähm, die, ja, sehr abstrakt dargestellt werden, aber ein sehr emotionales Erlebnis sind. Um, This War of Mine ist ein sehr bekanntes Spiel geworden, weil es eben auch zwar um Krieg geht, aber Krieg aus der Perspektive von Zivilisten und wie die sich quasi in dem Bürgerkrieg verhalten. Mhm. Und äh, das wird auch, also da gab es auch Konzepte auch für die Schule, äh, wo dann im Ethikunterricht quasi Szenen gespielt werden und auch moralische Entscheidungen, sage ich mal, in den Vordergrund rücken. Das ist auch unglaublich spannend, weil... Ähm, das Medium-Spiel bietet die Möglichkeit, dass ich jetzt selber quasi Entscheidungen treffen muss, die zwar keine realen Folgen, Konsequenzen haben, aber dennoch bin ich äh, quasi in dieser Situation drin, eine Entscheidung treffen zu müssen. Und dementsprechend kann ich auch verschiedene ähm, Optionen mir anschauen, verschiedene Ausgänge. Und das ist was, was äh, nur dieses Medium tatsächlich bieten kann. Ja. Sehr spannend. Äh, dazu habe ich zwei Sachen. Und zwar die erste Sache ist, wenn ihr sagt, solche Spiele würden euch auch interessieren, dann solltet ihr unbedingt mal in die Infobox gucken. Da haben wir einen Artikel für euch verlinkt, in dem ganz viele Serious Games sind, man die ja verlinkt sind, die ihr euch dann mal anschauen könnt. Und du hast gerade schon das Thema Schule angesprochen. Man kann das in der Schule verwenden. Was kann man in der Schule mit Games machen? Kannst du da ein paar Tipps geben, dass jetzt alle, die zuschauen und sagen, ich hätte da richtig Lust drauf zu ihren Lehrerinnen und Lehrern gehen können und sagen können, hier, der Dejan hat es gesagt in dem Video, dieses Spiel können wir mal in der Schule machen. Also zum einen ähm hängt es natürlich sehr von den Fächern, von Themen ab. Also es gibt, wie gesagt, in Geschichte gibt es viele Spiele, die man aufgreifen kann. Assassin's Creed, also eine sehr bekannte Reihe, hat jetzt gerade mit Origin oder zu Assassin's Creed Origins äh, eine Art History-Modus äh, veröffentlicht, wo man völlig unabhängig von der Story und von der Kampagne und vom Gameplay sich einfach dieses Setting äh, anschauen kann und äh, das Ganze quasi beschrieben bekommt. Ähm, Visualization war für mich ein sehr interessantes ähm, eine sehr interessante Erfahrung, aus der ich viel gelernt habe, wobei dann natürlich auch ein Problem mit reinkommt. Spiele brauchen auch sehr viel Zeit und was man in der Schule nicht hat, das wird jeder Lehrer sagen: ah, Ich habe jetzt keine Zeit, die Schüler zwei Wochen mal spielen zu lassen. Ja. Und äh, daher muss man schauen, entweder dass man Ausschnitte aus Spielen nimmt oder besonders kurze Spiele, die sich ähm, eignen. Und da sind wir gerade auch dabei, eine Plattform aufzubauen. Also manchmal ein bisschen Werbung Games im Unterricht, ja. äh, quasi. Heißt wo, so, die so heißt die Plattform. Lern wir euch jetzt hier Genau. Ein. Die äh, wird äh, in Kürze quasi online gehen und, da werden wir Konzepte quasi online stellen für Lehrkräfte, dass sie Spiele umsetzen. Und auch als Schüler ist vielleicht mal interessant reinzuschauen, was es da so gibt. Mhm. Ähm, und da werden wir auch die Spieleentwickler selbst werden dann quasi Spiele einstellen können und sagen können, hey, dieses Spiel, schaut euch das mal an, das hat die und die Themen, mhm. die interessant sein können. Also wie gesagt, das, da gibt es so viel Verschiedenes. Die Frage ist nur tatsächlich, wie genau man es in den Unterricht dann reinbringt. Mhm. Also ich, noch eine Empfehlung auf yeah. jeden Fall auch für Lehrer oder Lehrer. Äh, auch für die Schüler, dass ihr mal sagt, hey, nimmt dieses Thema doch mit rein. Also auch ein Schüler, der eine Hausarbeit macht oder irgendwie für eine GFS was vorbereitet, kann durchaus ja ein Spiel auch als Thema nehmen. Und auch für Lehrer so ein kleiner Tipp, äh, wenn ihr dann so ähm, ja, Spielthemen mit einbringt, dann sind die Schüler immer super motiviert. Klar, äh, dann natürlich. Dann haben die richtig Bock drauf, was <lacht> zu machen. Und Spiele haben auch oft den Anreiz, dass man damit quasi einsteigen kann. Also dass ich sagen kann, ich nehme ein Thema, das wird im Spiel angeteasert und dann informiere ich mich selber noch weiter. Also dann gibt es dann quasi ja Artikel, die man noch, zu, also wenn es um historische Themen geht, wo man sich ja dann noch weiter einlesen kann. Mhm. Wo man so ganz viel Expertenwissen nebenbei eigentlich mhm. aufbauen kann. Okay, genau. ja, ich hoffe, da lassen sich ein paar, äh, oder sind ein paar jetzt motiviert, den Lehrern das so richtig gut rüberzubringen. Oder wie du gesagt hast, man kann es natürlich auch selber verwenden. Also gerade, wenn es um historische Themen geht. Ich mache einen GFS über irgendein Thema. Ich kann vielleicht ähm, ja, Screenshots zeigen aus dem Spiel. Ich kann vielleicht auch kurze ja, Let's Play Elemente zeigen, um zu zeigen, wie sieht es in der Zeit aus. Das würde ja funktionieren. Ne? Ja, absolut. Coole Ideen. Ähm, und zum Abschluss, den darfst du uns natürlich noch sagen. Wir haben jetzt schon so über viele einzelne Spiele geredet. Welche Spiele sind für dich ganz wichtig, wo du sagst, feiere ich total? Also wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal erwähnt. Civilization war für mich eine Reihe, die habe ich genossen. Also die habe ich wirklich von ersten bis zum aktuellen Teil begleitet und äh, hat mich immer mitgenommen. Ich selber mag äh, Storyspiele sehr arg. Also ähm, Life is Strange ist ein wunderschönes Spiel, wo man dann quasi auch tatsächlich einen äh, Teenager begleitet, quasi in seiner Entwicklung auch selber Entscheidungen treffen kann und auch mal probieren kann, okay, was wäre, wenn ich jetzt mich so entscheide und ein bisschen auch dann wieder die Zeit zumindest zum Teil zurückdrehen kann und auch die andere Lösung ausprobieren kann. Ganz toll, erzählt eine ganz tolle, auch emotionale Geschichte, die, glaube ich, für jeden interessant ist. Also sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene. Mhm. Ähm, Gerade aktuell habe ich äh, Rebel Galaxy Outlaw gespielt. Das ist im Endeffekt so ein Weltraumspielchen was so eine Art Wild-West-Setting im Weltall ist. Was mich an ein ganz anderes altes Spiel erinnert hat, was ich auch früher gespielt habe, Privateer. Und ähm, ja, das macht einfach Spaß, dann so ein bisschen als Weltraumhändler quasi unterwegs zu sein und dort Waren hin und her zu schippern und zu verkaufen und gegen Piraten zu kämpfen und so weiter. Das hat einfach so ganz kurzweilig Spaß gemacht. Und das ein... Tolle an dem Spiel war, es wurde von vier Leuten entwickelt. Es ist ein ganz kleines Team und das sieht man im Spiel nicht an. Cool. Ja. Also ich befürchte fast, den hat uns so viele Tipps gegeben, dass also mein Terminkalender ist auf jeden Fall voll für dieses Jahr, weil ich mir die ganzen Spiele auf jeden Fall zumindest den Trailer anschauen werde. Ich hoffe, ihr konntet auch ein paar Inspirationen mitnehmen. Ansonsten, wie gesagt, wir haben euch noch ganz viel zusammengestellt in der Infobox, könnt ihr euch gerne anschauen. Könnt in die Kommentare schreiben, welche Games ihr so zockt, dann könnt ihr euch vielleicht da auch austauschen. Und äh, ja, dann war es das. Vielen Dank, Dejan, dass du heute bei uns warst und so viel äh, Infos äh, rausgehauen hast. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Gerne, gerne. Und äh, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.